eigentlich Sind wir hier schon gut gewappnet für diese Situation? Es sind halt nur so viele Leute da unten, oh, eine einprozentige Chance? Um oh. okay. hm. den Magier da oben kümmern, das ist der einzige, der mir noch alles hier ruinieren kann. die ja die machen nichts an schaden ich hatte dann nur schaden machen wir sagen das spiel ist schwer auf hart Aha. ich kann ja mal nicht doppeln. Die Crit Chance von dem macht mir Angst. Ich weiß, es nur ein Prozent, aber kann schnell passieren. <lacht> Irgendwie ist die Situation doch ein bisschen gruseliger. Wenn du waffe du meister Axt. Ah. So, was wollte ich machen? Ich wollte den Rapier einsetzen. Ich kann gar nicht auf dem Magier los, weil dann bin ich in Reichweite von denen hier. nur im Nahkampf eingesetzt werden kann. Und solange jeder hier voller AP ist. Ah, ich wünschte, ich hätte die Heilungsfähigkeit von ihr jetzt. Ich kann sie ja reinbewegen. Und sie würde ich am liebsten in den Wald irgendwo platzieren, damit sie auch nicht drauf geht. uns halt so versuchen. Rapier wird ja wohl genug Schaden machen, ne? Oh ja, oh ja. einer Naja, wollte nicht gemacht Schon wieder bei einer ne So. Dun, dun, dun, dun. Oh mein Gott. Irgendwie klappt hat glaube ich nicht. Ah, ich glaube nicht, dass das klappen wird. Warte mal, ich kann Dings einsetzen, ne? Hm, habe ich auch noch, genau. Hat ich von hier aus, ja. Aber ich doppel, da bin ich, verdammt. So, ich könnte hier hingehen, damit sie kann auch Bündnis einsetzen, aber mit Echo wird sie glaube ich nicht doppeln können. Ne? Na, ich platziere sie da oben hin. Muss also einfach nur darauf achten, dass niemand sie erreichen kann. So, du kannst schon mal nicht von da oben, du hättest sowieso nicht erreichen können. Verdammt. <lacht> mein Gott. war das du noch mal hier erlaubt einen Angriff für benachbarten gegner und ein gebiet von drei setzt sie mit und zwei reihen dahinter ein brand nur schwert also was versuchen wir das mal nein so hat man hier und so rote haare jetzt kann ich das so machen flammender löwe Ah, guck mal hier da wird der ganze Ort im Brand gesetzt ich will aber lieber dahin gehen aber da gehe ich schon wieder in Reichweite von denen allen auch oh, kann ich das so machen Nein, doch aber ich mache drei auf drei anliegenden Leuten hier schaden okay ah, ich meine zeig mal Oh, ich dachte er macht die angst animation von Roy 2 m6 so ich glaube nicht dass er das so sehr gebracht hat Warte mal, kann ich nicht da platzieren was mich daneben treffen ne? 30 prozent Du kannst nicht kontern, weil da kommt ja wohl in, in die Fresse. Elfenflut erhalten. Okay, was kann denn jetzt hier noch passieren? Jetzt auf ihn los. War mal so ein Lanzenmeister ausgerüstet ist nicht gut. Lanzen sind auch nicht gut dagegen. Ich habe so gefühlt, Gefühl, ich darf nicht, ich nicht hier rein bewegen, weil dann krieg ich Schaden. Na, werfen wir mal. Bringt nichts. Und es geht schon gut. wenn bin mir ziemlich sicher, ich überleben hat. Seine Werte sind langsam gut. Okay. Jetzt hat du richtig diesen Effekt von Soft aktivieren können. Verderben. So, was kann dir passieren? Du gehst auf los machst nicht viel Schaden. Du gehst auf Silos, machst nicht viel Schaden. Du gehst auf los machst nicht viel Schaden. Es wird schon gut gehen. Ja, mir ziemlich sicher wie überleben, hat so hier oben jedenfalls Aber hier oben noch. Ne? Oh mein Gott, habe ich ganz vergessen. Aber ganz vergessen, dass da oben auch noch Leute sind. Ah man, ihr seid alle so blöde. Einzige, was ich machen kann, ist zu hoffen, dass er nicht kritisiert. Das ist das einzige, was ich machen kann. Hier gerade oder ich könnte hier auf ihn werfen mich einmal krittet bin ich weg oh. ich kann auf jeden fall den lang schwer ausrüsten ne? ich kann schon mal hier irgendwas angreifen nicht der magier weil sonst macht er mich in der nächsten runde fertig hey level 6 pflanzen pflanzenfähigkeiten wenn ich jetzt noch punkte hätte dafür ne Rein da und dem sogar schaden ein bisschen ein bisschen aufpassen weil der magier müsste sie eigentlich nicht erledigen ich muss hier bleiben mit ihnen der magier kann mich treffen fast ja, schon und der kann ich nichts machen weiter geht's uh, nice jetzt oh, oh. Okay. Okay, keine Crit chance hier. Oh. jetzt greift er es greift er los nicht an mich lang schwer geben aber da gibt es jetzt nicht Krieger B ja durch jedenfalls, nicht für erbbarkeiten ja ausgehen kann. Wie ein angriff 5 Ist doch nicht mal. Oh, natürlich werde ich getroffen. Krüschter oh, war. sehr geil. Nein. Aber da klappt das auch mit Lanzenbrecher. Da kann man auch gebrochen werden. Also voll Kacke. So. So. Wir müssen dich erledigen. Dun dun. Okay. So, kannst du ihn erledigen? Sehr geil. Ja, die Lanzen werden mich nicht fertig machen. Schwertagilität Agilität 2. Au. Du ah, ah, ah. lass nicht hier so frische Luft durch die Gegend. Oh, nice. Geist halten grüßt. So. in all meine Heiler da unten? Okay, sie kann ich heilen. Mal hin, als mal sie hoch. Voll bitte. Ich will da ein HP übrig lassen. Danke. Da gehst du da rein und Möbelst du ja schon. Na, lass mal lieber. obwohl ich kann ich ja hinschicken schicken. So. Alles klar. Heißt jetzt Level 15. oder warum er so stark ist. Ah, kann ich dich mit ihnen erledigen oder mit sie? 51 Prozent kommen. Okay. Oh, ich war in Reichweite hier, <lacht> sehe ich gerade. verdammt dann warum die sich nicht bewegt? Wenn ich hier reingehe mit ihr, ne, dann dürfte sie eigentlich gar nicht getroffen werden. 133, 118. Nee, dann hat sie eine Ausweichfähigkeit von 136. Ja, kommt hier rein. Wagt es ruhig, mich anzugreifen. Schafft er doch nicht. jetzt hat gefühl ihren ausweich dingen zu geben ist irgendwie voll überpowert euch so, kann nicht angreifen. ich angreifen kann erfahrungspunkte aber egal obwohl krieg ich kriege erfahrungspunkte ich meine ich mache keinen schaden aber ich krieg so erfahrungspunkte cool Und hey, da kann ich auch jemand erledigen. gerade. Äh... Ein. ja. Denn... Denn... Den, Denn... Den, Denn... So, Denn... Denn... Äh. Denn... ich lassen wir mal in der mitte falls Ivy sich entscheidet, sich zu bewegen so jetzt will ich mal die ausreichfähigkeit sehen wir müssen sagen ich null prozent mich treffen null prozent ja da ist doch voll überfordert sie kann die gegner ja alle so lohnen alles was ich machen muss jetzt ist einfach da weg zu rennen und allen anderen sie kümmert sich um die voll überpowert man keine hat gar nicht angegriffen ach der hat nur einen rang okay eine reichweite meine ich ja ein moment mal sie hat nur noch elfenlicht Ja, nur Magie. Das ist so überpowered, ne? Alles, was ich gemacht habe, ist hier ein Eisen durch, Eisen durch zu geben und und ich habe den gravieren lassen. Ich habe den, glaube ich, den Effekt von Mikaya gegeben, ne? Ich weiß nicht, welches welches Gravierungsdinge ich da gegeben habe. Ich weiß nicht, welches Zeichen das ist. Ich glaube, das ist Mikaya. Und das hat diesen durch irgendwie ich weiß ich glaube irgendwie weil ich so 60 ausweichen gegeben ne? und als verstohlene diese einheit verdoppelt ihren ausweichbonus durch Geländeeffekte. gebüsche geben ausweichen oben links plus 30 ausweichen das heißt sie bekommt plus 60 ausweichen jedes mal wenn sie in ein gebüsch drin ist sie ist aus sie ist auf ausweichen 136 sie kann von nichts auf dieser karte getroffen werden wie kann sie auch nicht treffen sie kann von nichts getroffen werden weil ausweichen um die treffer zu berechnen nimmt man ausweichen und und nimmt die äh, Trefferwahrscheinlichkeit, also hier minus und ja äh, mehr umgekehrt man nimmt die Trefferwahrscheinlichkeit und zieht ausweichen ab und so ergibt sich die Trefferwahrscheinlichkeit ne? und äh das heißt mehr oder weniger, wenn sie mehr ausweichen hat als alle anderen als die äh, Gegner Treffer haben, dann wird sie nie getroffen. Sie hat 136 ausweichen, er hat 133 Treffer, er auch. Das heißt, sie hat null Prozent Chance irgendwie getroffen zu werden. Da unten rechts. Pfeffer. sie kann nicht getroffen werden sie könnte wortwörtlich hier die ganze karte gerade so lohnen ich meine sie macht bei einigen wahrscheinlich gar keinen schaden 16 schaden doch sie könnte alles fertig machen <lacht> warum die, geben dem mir sowas hier irgendwie vom von anfang an mehr oder weniger hey, das ist auch voll überpowert Und ich halte mich ja noch ein bisschen so zurück hier mit den ganzen Sachen. Weil ich schon jetzt denke, irgendwie das Spiel ist ein bisschen einfach, ne? Ich habe mich ja schon so ein bisschen zurück mit einigen Sachen. Werde ja nicht zu überpowered sein. Und die Sache ist, sie ist noch Level 10, ne? Das heißt, sie kann noch stärker werden. Das bedeutet, irgendwann wird sie wahrscheinlich noch mehr Ausweichen haben. da was was hier läuft sowieso ab da <lacht> <Bonk. lacht> <lacht> so. gut zum zum leveln die level level da ja? ja, kapitel Also alles, was ich jetzt machen muss, ist hier eigentlich nur warten, ne? Ich kann es eigentlich nur warten mit ihr Wir haben alle null Prozent Chance, mich zu treffen. Und warum hat sie 18 Prozent Kritschance? kommt das auf einmal her? Wo kommt die Kritschance auf einmal her? Des Tötens ja, auf ein Gelände, das ihr Ausweichbund gewährt. Lc Treffer plus 15. Nein, das ist wieder was anderes. Ausreichende Effekt plus 15 vom Watt von dem durch Hier ich weiß nicht. Also, ja, wir können jetzt hier mit ihr die ganze Zeit hier chillen ne? und sie macht sie geht einfach hier rein und macht die fertig. Ich habe glaube ich aus Versehen eine überpaute Einheit hier steht. geht so, geh du mal auf. Bekommst du irgendwelche Fähigkeiten? Ach nee, du hast ja gar nicht. Ist ja lecker. ich die mal die höchste gelevelte Einheit gibt mehr Erfahrungspunkte, ne? damit 12. Ich weiß nicht. So, also wir müssen jetzt ja eigentlich nur warten, ein paar Züge, ne? Ich nehme an, hier passiert gleich auch noch was. Wird jetzt bestimmt nicht erwarten, bis wir hier auf sie zugehen, ne? Und bestimmt auch noch von alleine irgendwann. Also ja, das also, Was ich davon halten soll. Aber ja, sie, sie sie kann wortwörtlich nicht sterben, ja, solange sie in ein Gebüsch ist. Nicht sterben ist unmöglich, das so, hat sie mehr Geschicklichkeit und mehr Glück. Mehr Glück hat sie nicht bekommen, aber mehr Geschicklichkeit. Das bedeutet, sie ist noch schwieriger zu treffen. Sie ist wie Petra aus äh, Freehouse, ist nur voll auf Steroide. deines aber dein Ding ist wieder voll sich gerade. das Problem ist aber, wenn sie außerhalb eines Dings ist, dann kann sie wieder getroffen werden, ne? Ja, Mann, das soll der Nachteil sein, ne? Ah, mach mal dich fertig. Oh, Ich habe ein Monster erschaffen. Hm, was habe ich getan? So. Ich nehme mal an, ich muss wieder alle triggern ne? Okay, sie hat nur, sie hat jetzt nicht mehr so ein Arsenal von Waffen hier zur Auswahl. Was ich ja machen könnte, ist, ne ich könnte Junaka eben bewegen. Dann gehen alle auf sie los, ne? Und damit sie näher kommen, dann, boom, dann kommen sie alle von ihr ab. <lacht> ich glaube, da mache ich sogar. Oh, das ist doch perfekt. Ich habe eine perfekte Einheit, die Leute jetzt anlocken kann. Das ist doch pervers. So. Ja, man, du nimmst den Kill dann, ne? Ja, das wird, glaube ich, in den nächsten kapitel ein bisschen Pause haben. sie haben schon, mit ein paar Punkte bekommen gerade. Na, Jonaka, kannst du den Typen fertig machen? Oh, Marides. Jetzt kann sie die Leute hier noch heilen ja ne ja ich bin mir ziemlich sicher wir brauchen ihre aber ihre Gruppenheilung könnten wir vielleicht noch gebrauchen je nachdem wieder das hier abläuft gleich so Junaka alles was ich jetzt machen muss ist eigentlich nur dich hier reinpacken und du wirst nie getroffen nie Aber die Pflege ja, ja schon bekommt langsam auch hier ein paar gute Level ab. Langsam können wir mal fragen, wieder hier platzieren und sie ist schon Level 11. So, jetzt gehen wir einfach hier hin und warten. Einfach bis Ivy ein näher kommt. Jetzt kommt wahrscheinlich mit deren ganzen Gefolgsleuten hier an. Hatte nein du kannst auch nicht mit sie reden so dann gehen wir hier rein und dann werden sie alle getriggert ne? und und das war es dann eigentlich ne Ich müsste noch nicht mal irgendwie mit meinen anderen Truppen da rein. Ne? Ich könnte eigentlich jetzt hier mit Junaka da reingehen und äh, die alles regeln lassen. Eventuell wird sie alle Leute erlegen. Ich will natürlich, dass andere Leute auch Erfahrungspunkte kriegen. Ne? So, wir haben noch Teleportragner und also was. noch unsere Multi heilung Da war es hier eigentlich? ich habe ich hab jetzt irgendwie gar nicht gecheckt, ob das irgendwie macht. Hier mit dem Fackeln zu reden, ich muss sowieso die ganzen Leute hier erledigen. Wegen den eigentlich nur den Mönch da, ja, sorry, aber habe wird nichts bringen. Der war schon null. Also wenn man wenigstens irgendwie kompensieren könnte, damit dass sie gar keinen Schaden macht, ne? Aber sie macht auch ganz schön viel Schaden. Okay. Ah, jetzt hat der die beschützt. So, wir können hier reingehen und dich einmal erledigen, ne? Nee, kann man nicht, weil der eine Typ sie beschützt. ich konnte hier reingehen und den ersten treffer das eigentlich effektiv gegen drachen so ich bin mir ziemlich sicher ich habe einige anti kavalier klamotten irgendwo ist ein ritter tot ne? ja aber die haben alle Äxte, dreck ich es mein, ist kein Grund jetzt ja nicht mehr Dings einzusetzen. Ne? Dun, dun, dun, dun, dun. Äh, wir sind genau, nee, der ist ein bisschen stärker. Ah, das ist ihnen Der drei macht den da oben. ich mach da. Entschuldigt mich bitte excuse me for being rude lautet glaube ich die exakte übersetzung ne? so mal wo ein 21 chance kommt treffer Trefferwaffen sind im Spiel mit unendlichen, mit unendlichen Waffen immer das Beste. Weil normalerweise haben Waffen im feiern eine begrenzte Anzahl, die man sie gebrauchen kann, kann. eisenschwerter zum Beispiel haben normalerweise eine, was war das, 40, man kann die noch 40 Mal benutzen. Also jedes Eisenschwert kann man noch 40 Mal benutzen, dann gehen die kaputt ein schweren wohnen endlich unendlich, wo unendlich äh, waffen verfügbar sind die keine und die nicht kaputt gehen können da ist hat voll überpowert hm. einfach nur weil wenn man irgendwann eine gute waffe hat dann äh, ja dann hat man kein dann braucht man keine angst mehr haben die zu verbrauchen bei kritischen trefferwaffen ist dann immer am schlimmsten wenn du die einsetzt weil die haben normalerweise nur der gebrauch anzahl von 20 oder so und dann benutzt du die und du kriegst nicht das Schlimmste, was passieren kann weil dann kriegst du irgendwie nichts aus die waffen heraus aber wenn die nun endlich hast wie hier ja da ist das schon fast überpowered Ich könnte ich möchte nicht unbedingt hier stehen ich könnte so angreifen muss ich mir einen treffer hier abholen ich kann auch den er machen auf jeden fall Boom. Oh. Äh, Teleportradner macht dich nicht völlig. Aber ich muss dich erledigen. Dann sollte ich eigentlich genug. Einheiten haben für Ivy, ne? so Sie kann er kann. Äh. Zur Not kann ich ja immer noch ein. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, aber nicht unmöglich, weil. Doch, vielleicht sogar schon. <lacht> sie hat eine Geschicklichkeit von 11. Sie wird gedoppelt, aber sie hat genug. Er wird gedoppelt. Er hat nicht genug. Er bringt sie sowas von um. Außer ich platziere hier mein Dings. Ich meine, ich kann das eigentlich locker schaffen trotzdem. Hm ein bisschen missgebaut hier mein butcher und man muss es ja nehmen hauen so. den ja so. ich glaube das war nicht gut äh. vorrat damit Nee, er ist sowas von tot außer ich platziere meinen hauptcharakter dahin sie hat aus also wenn ich mein hauptcharakter dahin platziere, ich brauche ein bisschen glück im nächsten zug <lacht> 25 angriff ähm. er nimmt 21 schaden mal zwei wie viel wirst du den schaden reduzieren 2 ne? minus 1 oh, das ist nicht gut das heißt du nimmst 20 schaden das ist immer noch nicht gut ah, die einheit hat minus zwei schaden im kampf 2 äh, okay das heißt du nimmst 18 schaden das heißt du nimmst zweimal 18 schaden das heißt du nimmst immer noch nicht mache ich Wie schaden machst du eigentlich 13 26 Verdammt. der eisen macht auch nicht glück schaden aber bündnis bitte Oh, da bringt die nicht mal um. Also könnte ketten. Okay, ich habe noch eine Idee und zwar. Ja. Er ist der Einzige, der frecken könnte, ne? Aber wenn ich ihn in den gebe, dann. Ich hoffe, hat funktioniert, so wie ich mir hat vorstelle, ne? Oh nein, warte! habe schon direkt missgebaut. Äh ja, ne, ich hätte ihn eigentlich um anderes geben können, noch, ne? Kann auch sein, dass sie irgendwas vollkommen Dämliches macht, ne? Mal schauen. Nein. Auf sie geht sie los. wenn sie hatte es überlebt aber ist kein problem ich mal ein von meinen zehn millionen zeitkristallen einsetzen Ein problem ist ich weiß genau wo das hier alles schief gegangen ist und zwar als butchern hier angegriffen hat glaube ich da so, muss ich mit dir angreifen so dann will ich mit dich angreifen aber ich habe nicht schon vorher so gemacht Stimmt ja nicht mit mir. Ey. Ich glaube, ich wollte meinen Hauptcharakter als letztes sie angreifen lassen, ne? Für mehr Erfahrungspunkte und so, ne? Aber nicht so funktioniert. Oh, oh. oh nein, da bringt mir mal nichts. obwohl Ach, Butcheron, <lacht> muss ich schon wieder auf ihn verlassen ey. Oh mein Gott, aber Oh, der hat neben, neben genug Schaden. Hey, Butcher und komm. Machst du mehr Schaden jetzt bitte? Das gibt's jetzt nicht mal. Das wird nicht reichen. GKP plus 2. Das ist aber ein Problem, ist Oh, Koopschlag. Yes. Oh mein Gott. Die Sache ist, ich hätte es, wie gesagt, auch voll einfach machen können. Ich hätte einfach nur sie hier platzieren können und dann, boom, hätte sie alles erledigt. Ne? Ich habe es mir nur schwieriger gemacht, als es eigentlich sein sollte. Weil ich halt einfach alles haben wollte, ne? Alle Gegner erledigen, alle Erfahrungspunkte, alle Items einstecken und so, ne? Salz. so jetzt müssen die beiden aber auch treffen. wenn man den Korbschlag macht, muss auch treffen. Oh, sehr gut. Oh. War dämlich? Schließlich uns an, du bist im Intro. Ich weiß, du kommst auf unsere Seite. Ja, überrasch mich gerade nicht. Okay, dafür sind die Zeitkristalle halt da, ne? wenn du einfach irgendwie was extra machen willst. Wenn es jetzt nicht so Zeitkristalle geben würde, dann hätte ich definitiv damit mit Junaka gemacht, ne? weil ich dann auf jeden Fall gewonnen hätte. Aber da ich die Zeitkristalle habe, nutze ich die natürlich auch aus. Also kannst du uns anschließen. 語せるつもりなら王は指矢を das せた <lacht> Mir gefällt ja nicht, dass der Spielbarcharakter, mit dem ich mich identifizieren soll, so beliebt wird. <lacht> Das ist schon immer ein Problem mit Fire Emblem gewesen, aber hier ist halt voll extrem. Hier ist man, oh Gott. Mit dem Mond auch in Fire Oh, oh, ich habe eine Theorie. Das ist der böse Drache ich? Nur mit schwarzen Klamotten und roten Haaren. Mein längst verschollener Zwillingsbruder. So wird das auf jeden Fall ablaufen. Ich weiß, ich habe gerade nur eine Theorie rausgeworfen, aber ich weiß genau, so wird das ablaufen. Das passiert jedes Mal, ich tue irgendeine Theorie rauswerfen, dann passiert es. Ich bin wie aber aus One Piece. <lacht> nur mit Theorien anstatt Lügen. Ja. Ja, aber was ist überhaupt mit dem Vater passiert? Haben wir nichts unternommen, um den irgendwie hier zu verschleppt Krieg, der Jugend, der die kannst du auch uns anschließen. Aber wir haben gerade erst mal ihn bekommen, ne? und da nehme ich mal an. dauert noch ein bisschen. Das heißt, Jade. und sagen sah komisch aus. Emblem Live, warum gibst du mir jetzt das Tutorial? Die Sinkfähigkeit Waffenstillt reduziert den Litten Schaden, wenn der Anwender den Waffenvorteil genießt. Die Bündniswaffe als landet häufig kritische Treffer. Die Bündnisfähigkeit Anpassungsfähigkeit automatisch zu effektiv zu machen, wenn der Anwender da angegriffen wird. Das bringt ehrlich gesagt nur, halt, wenn man auch mehrere Waffen führen kann. Ne? Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Charakter der zwei verschiedene Waffen führen kann. Die Bündnisangriff vierfach Treffer ist ein Angriff mit Schwert, Lanze, Axt und Boden, der die Chance auf Brechen des Gegners erhöht. Cool, du merkst halt jetzt erst, sagst. Okay, ah, nur, nur zwei, ein Gespräch. Trauen oh, Eismann? ein, eins. Oh, ein Osterhase. Nein, nein, Schatz, das ist der, der <lacht> nee, umgekehrt war, das, ne? Das ist der osterhase nicht der Nikolausi. Nikolaus ja ne, sie kommt ja von so einem kalten Land, ne, glaube ich. Ja, bist du aus dem Weihnachtsdorf? Oh ja. Ähm. So Julaka, aber ich glaube, können es uns leisten, wenn du erstmal eine Pause machst. Du bist mir irgendwie zu broken für dieses Spiel da brauche ich es, dass ich nicht irgendwie den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe, den hätte ich total geschafft. Aber das weiß man mal, feiern bleiben nie. Manchmal ist der höchste Schwierigkeitsgrad relativ einfach und manchmal ist er einfach brutal schwer und ich möchte mir ich möchte mir irgendwie nicht dieses Erlebnis hier mit diesem Spiel und die Erfahrung irgendwie verderben, indem ich hier voll den broken Schwierigkeitsgrad spiele. Aber manchmal sind die höchsten Schwierigkeitsgrade wie Madness, Lunatic oder wie auch immer die alle heißen. Manchmal sind die einfach vollkommen geistesgestört. Ey. Vielleicht mache ich auch einfach nur alles gerade richtig oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich einfach nur so gut. Vater, nein. Ich kann nicht glauben, dass König hier als Hand Vater einführt hat. Wir müssen zur destinia kathedrale eilen. Ich würde mal gerne wieder an Kampf teilnehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Dämondach wieder in Macht bin Wir müssen zur Destinier-Kathedrale eilen. Okay. Ja. Hm. Ah, neues Mitglied wieder, hi. Ich sollte mich richtig vorstellen. Ich bin Jade. Ich, ich wäre ja nicht eher um bis König morion sich ist. Okay. So ist ja nicht noch ein Tier angeblich gewesen. Ah, ich bin dir schon geredet. Okay. So, das Problem ist, ich kann den Schwierigkeitsgrad nicht mehr ändern. Ich kann nur noch den Schwierigkeitsgrad runtergehen, leider. Ah, was soll's ich spiele hier ist Emblem immer erst auf auf schwer und vielleicht wird das Spiel ja noch schwieriger vielleicht wird es ja noch schwieriger da ist immer ein Problem wenn ich Fire Emblem Spiel ne? ich tue alle Charaktere gleichmäßig trainiert das ist eigentlich ein Fehler normalerweise weil man kann nicht alle Charaktere benutzen ne? man in den in der Regel kann man sowieso nicht alle Charaktere hier in einem Kampf benutzen, ne? Was bedeutet, normalerweise sollte man sich immer so auf zehn Leute oder so irgendwie beschränken und die dann die ganze Zeit trainieren, ne? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit so weitermache und alle meine Charaktere hochtrainiere, dann verteile ich die ganze Zeit Erfahrungspunkte anstatt irgendwie auf zehn Leute zu fokussieren, ne? Und das hat dann wiederum den Fehler, dass man am Ende irgendwie eine Gruppe aus sehr untergelevelten Charakteren hat in der in der regel verdiert mir das immer am ende alles und ich bin halt irgendwie zu schwach was dementsprechend das spiel schwieriger macht also von daher vielleicht wird es doch dann noch ein bisschen schwieriger aber fürs erste sind noch relativ chillig aber mal schauen wir gehen jetzt erstmal im somnial letzten zehn minuten hier noch das mal zur weltkarte gehen falls irgendwie eine Katzeno also kommt. Sehen ja, wir dieses eine Mädchen. Du schon wieder schließlich uns an. Hey? ist ベーゲル der か。ist です。ベーゲル ja, ne? Hat sie nicht gesagt, sie vermisst ihren Bruder oder so? Oh, nee. ja was hast Ich habe Ich Was war das gerade? Irgendwas gemacht. Wie die Musik auf einmal so langsam oder war ein bisschen creepy ehrlich gesagt. Okay. Wandgespräche sind jetzt verfügbar, genau. Destinia, Kathedrale. Level 11, das heißt, sie sind wahrscheinlich 13 oder so. So, ah, wir sind jetzt in Lusia, genau. Das heißt, bis wir spenden, was ich wahrscheinlich noch nicht kann. Dann machen wir weiter unsere kleinen Runden hier. Mal ne? gucken, was wir ja noch so erledigen können. Ne? sammelt ich wieder Zeugs ein. Oh. Und nächstes Mal versuche ich auch daran zu denken, irgendwie die Ringe zu polieren und was weiß ich nicht alles. Ringe. Wir sollten uns ein paar Ringe herstellen, würde ich sagen. Vergiss halt er es mal. so bandgespräche aber erstmal will ich hier unterstützungsgespräch machen wofür wir nur ein haben wir kriegen mal voll wenig in diesem spiel Schön. Mm. nämlich in einen starken arm フレッド様。特にどうぞ。で素晴らしい。まるで切れ目の国宝だ。全面 にしかし、 was bedeutet das? Was bedeutet Peter? Etwas. Okay. Etwas. Was Leute führen hier sehr merkwürdige Beziehungen. So, was macht man hier bestellen? war beim nächsten Mal noch machen. In die Arena rein. Bandgespräche. <lacht> Direkt schon wieder vergessen. Ey. Ja. So Celine und junaka Quatsch. Selin Silica. Stufe B. Cool. Ich glaube, weiter als Level 10 können die Charaktere aber noch nicht leveln, ne? Moment. So. Oh, Level C. Wir weichen alles aus. Okay, Fähigkeiten ja, aber Cool. So, dann catchen wir mal ja noch mal mit ein paar leuten so aber es hier kurz vor dem level ab all christ Celine. haben sie die waffen jetzt erstmal hier wechseln ein waffen oh wechseln damit ja, die besseren Chancen, das hier zu so gewinnen. Soll ich dir dann eigentlich noch ein Emblem geben? Soll ich vielleicht machen, ne? Ja, ich halt irgendwie was damit hochlevels? Keine Ahnung. Äh, ich schon Level 5. Ja, hier, hier schon mal gucken, wir alles noch hier aufleveln kann. Fram, du bist kurz davor, 10 zu erreichen. Und keine Ahnung, jeder, ja, der kurz vorm Level Up ist. Komm. ihr ist auch kurz vorm Level Up, aber irgendwas sagt mir, ich werde nicht so viele Probleme haben. Sie zu leveln, ja, hier kann ich auch Mikaya gehen Dann nimm du Seleka. So. So, Alchrist. Okay, die Voraussetzung ist natürlich, dass die auch alle hier gewinnen, ne, damit die auf besten Erfahrungspunkte bekommen. So. Chloe. Chloe. Chloe. Verdammt. Keine Ahnung, wer von den beide stärker. Oh, ich. Obwohl ja doch gewinnt war. Ha ha Bitte nicht hauen Prinz. Okay cool. so dann haben bei mhm. ja. ihr ist ein bisschen schwierig weil sie wird wahrscheinlich niemanden killen können Außer das kämpft gegen john oh, kampf der zwillinge Oh, sie macht ihn fertig okay weil sie sind effektiv gegen gegen bücher liegt vielleicht daran ne? sehr gut okay können Sie sich unterhalten ich bin nicht aufgeachtet so wen wollte ich noch Selene äh, ne? aber ohne Donner und dann kriegt sie nichts gekillt Wo sie eigentlich überhaupt kein Problem hat zum Leveln, aber was soll's? Ne? Äh, wer gewinnt hier? Oh. Miniaturbogen werde ich ja nicht ernst genommen. Okay, das war eine gute Arena. Alarm gewonnen. Maximal Erfahrungspunkt bekommen. So sehe ich das gerne. Sie bekommt trotzdem immer noch Stärke. Kann sie irgendwann eine Axt. Ja, eine sie hat dann... Ja ein... Stimmt, sie kann ja auch ein Schwert führen. Ah. So, haben wir noch ein Bandgespräch hier freischalten mit den beiden. Cool. Na, Daruk,王子, bedeutet schlecht. Schlecht oder äh. Einer Wort fällt mir gar nicht ein. <lacht> Negative Sachen, leider. schlecht, hässlich, nicht gut. 今でも何かの表紙にいなくなっ<笑> Oder? Okay. Oder? So, oben links haben wir nichts freigeschaltet. Okay, Kaffee kommen wir beim nächsten Mal machen: Angeln, Krafttraining. Ich als Offscreen machen heute. Haben noch neue Gespräche? Sehe ich gerade zum Beispiel Jade? Wie sieht sie überhaupt hier aus? So ohne Rüstung und so wahrscheinlich komplett das Gegenteil, ne? Okay, warum ist hier ein Laden? Also weil ich in der Rede war. schon sagen. So, da Irgendwo. Da hier oben in Land da hinten Ja. Wieso habe ich aus irgendeinem Grund gewusst, dass sie irgendwie so Bauernklamotten hat? ja irgendwie so, so Latzo, jedenfalls danke dass ich meinen fuß in diese heilige Stätte setzen darf ich werde mich anständig benehmen, versprochen so immer noch mit den anderen leuten die noch grüde sachen zu sagen haben also uns doch relevante sachen ne? alle anderen sind random die klamotten sehen aus wie wie die klamotten von leon aus kingdom Hearts. Ey. ich mache mir sorgen um vater aber ich muss ruhig bleiben ich sollte euch auf die ich sollte ihr solltet euch auf diamant konzentrieren nicht auf mich So, da oben will noch jemand trainieren was training wenn nee, ich das treten reden weil da wanda wir müssen das abscheuliche ritual des dämonen nach aufhalten die Destinierkathedrale erwartet uns sobald alle hier klassen entwickelt sind kommt er wieder mit ins team damit er zwar völlig unterlevelt sein und alle anderen werden ihn wahrscheinlich eingeholt haben in sachen stärke aber ich kann ihn ja einen Stab geben, dann kann er immer noch hochleveln. Das ist gut, das heißt, ihn kann ich irgendwann auch mal wieder benutzen. Nur jetzt ist es voll Verschwendung. Halt. So, Mit dem Ding habe ich schon das Maximum erreicht. So, ich, da ist irgendwo noch jemand, aber ich komme da nicht hin. ja hier ist so letztens gesehen Vater ich hoffe es geht richtig gut okay da war <lacht> gut haben alle ihre Story bits gesagt ja cool so, ich kann aber zeigen was ich hier mit dem mit dem durch gemacht habe der nee, Ringe will ich mir auch noch holen <lacht> Wir sind hier muss mir halt noch mal angucken, und zwar habe ich hier hier als, was ich mit Junakas gemacht habe, ist ich habe einfach nur ich, ich habe das hier gravieren lassen. Hier, Genology habe ich hier gegeben oder nee. mir gar nicht angezeigt. Was sie hat, hat nämlich an. Nee. Ja, Dawn habe ich ihr gegeben. Von Vikaya. Und das sind die Werte. Und links sind die Werte, diese dadurch bekommt. Kraft ist dadurch runtergegangen. Aber Ausweichen ist um 40 erhöht worden. Das ist ein bisschen... Dadurch ist ihr Messerchen... Die Ausweichrate um 40 hochgegangen. Oben links sind die Werke, Werte, ne? Das ist einfach dann habe ich natürlich ihre waffe noch irgendwann mal hier aufgewählt hier ist so auf level 2 und 3 und so ich glaube auch noch ausweichen gegeben ich bin mir nicht sicher und ja sie ist jetzt untreffbar sie bekommt jetzt im gebüsch plus 60 ausweichen glaube ich war das, ne? das ist irgendwie gestört ja sie hat ein natürliches ausweichen von 75 ne? sie bekommt 40 durch ihren durch statt messer ne? Dass ihre natürliche Ausweichchance ist 35, ne? Ich glaube, ich glaube, Ausweichen setzt sich zusammen aus der Doppelte von Geschicklichkeit, ne? 30 und die Hälfte von Glück, ne? Ja, 30. Das sind 30 und 5, ja. Ja, also sie hat eine natürliche Ausweichrate von Ja, habe ich das richtig gerechnet? Du hast eine Geschicklichkeit von 1 der doppelt davon ist 2 die Hälfte von Glück. Ich nehme mal an, abgerundet ist zwei. Ja, daraus setze ich dann Ausweichen aus. Ja. okay. Warum oh, hat sie so viel Ausweichen? Ausrüstungseffekt. Ja, wenn ich die Waffe auch den Sie würde 80 Ausweichen haben, aber das wird nicht so viel bringen, weil Verstohlene bekommen mehr Ausweichen im Gebüschen. Uff. Das hat Potenzial, voll broken zu sein. So, jetzt, jetzt machen wir noch ein bisschen, jetzt haben wir noch äh, ein bisschen Zeit für Gatscha Jetzt, wo ich gesehen habe, hat die Ringe irgendwie so Effekte geben können. Ne? Spezielle Effekte können wir ja gleich noch irgendwie. Ja. Einige von denen machen. So, Bündniswaffen hier, ja, das habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Bandringe verschmelzen, habe ich auch glaube ich noch nicht gemacht. So, von welchem Spiel will ich denn hier war? Ich will mal irgendwie zehn holen, aber das kostet zu viel. Und ich weiß nicht, ob ich dann von allen... Ich würde am liebsten von allen Spielen jetzt zehn haben. Nicht nur von ein Wir haben zwar einen Ring von jeder Serie. Beim der 1. Nabal. Oh, der, der erste Edgy Schwertkämpfer. Der originale Edge Lord Schwertkämpfer. So. Walbar. Oh. Das ist der Ritter, dem irgendwie einer die ganze Zeit voll rumgeschwult hat. Ne? Oh, ihr seid so unglaublich, Lord Walbar. Aden. <lacht> Noch ein Ritter. Aus äh, Live. Oh, immer besser. Gold. So, Usain. Haben wir doch, glaube ich, ne? Verdammt. Ne? Ich glaube, ich bekomme nie Doppelte, ne? Oder ich habe einfach so viel Glück. So, vor allem beim 6. ganz hey, äh, Royce. Potenzielle Freundin und Frau. So, 10. Oh. Noch ein goldener Schon wieder Tibanien den habe ich da schon. Nein, man kann sogar doppelt kriegen. Warte mal, kann ich die jetzt verschmelzen? Ich habe die zweimal doppelt. Ich brauche drei von denen. Und da muss ich noch 1000 Oschen dafür bezahlen. Da kann ich ja lieber Dings sie einsetzen. So, noch eine Runde. Komm. Ich habe trotzdem irgendwie 1000 Dinger verballern. Tiki, hey! mal sind mehr oder weniger mit marv das Maskottchen vom Fire Emblem so Arm um. schon ein aber ein schwächeren so, gib mir mal ein ring bitte ah, hey das ist äh, Lives Vater also er ja <lacht> Der wurde auch eingeladen. Ne, der wurde nicht zum Barbecue eingeladen. So. Hm, Platinum. Nein. vier ja. Potenziell Tochter von... von Lynn. nur ja, schon wieder die Bahn komm ich bin der König der Falken ja okay ist gut möchte jetzt verschmelzen ich habe zwei mal vier hm. ah, lass erst mal erstmal mal besteht ja immer noch Chance dass ich irgendwie so bekommen ne? neue informationen unter Ringe bedeutet das hier muss was neues jetzt hier oder meine hier hier nach war ich jetzt hier neu ab ja Ist klar, dass hier neu sind oh, ist so gut. Man kann ja mehr oder weniger die ganzen kann man ja auch. Ach, man kann ja sogar Informationen von denen nachlesen. 13 von Talios aus Akanea, ein Kontinent einer anderen Welt, hält von jenseits von Elias bekannt als die rote Klinge von jenseits von ellios bekannt als wind und magie erscheint in den shadow dragon and the blade of light unter anderem ach wenn man gold hat dann kriegt man mehr oh, oder auch nicht eine Heldin von jenseits von elias und eine wirmgott prinzessin bin ich verwandt mit die Held von jenseits von jemals und der erretter des landes valencia erscheint in shadow von valencia shadows of valencia Das sind alles ihre Titel wenn man das Spiel abschließt dann sieht man sozusagen immer so eine Zusammenfassung was mit den Charakteren am Ende passiert und äh, ja, Phraser, 70 76 und äh, ich glaube je mehr Ringe man hat desto mehr Informationen bekommt man ne? sieht ein bisschen aus wie Dings ja die, äh, noch auch da nochmal von, äh, dann die Art von dem. Scheine Path of Radiance und Radiant Dawn. Cool. Also je, je nachdem, wie viele Ringe man hat, wo man mehr Informationen, nehme ich an, ne? Glaube ich, keine Ahnung. gut cool, aber ich würde sagen, das war's, ne? Ich erledige mal wieder hier all die schönen Sachen, die man hier noch erledigen kann, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zu Kapitel 10 uns aufmachen, wo wir dann zu wie die Ruinen noch mal? Irgendeine Ruine im Schnee. Zu denen gehen wir hin. Ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Mein Name ist Daniel RP und ich sage Tschüss.